Besonderes Interesse an einer Suchmaschine? Manchmal möchten wir eine andere Suchmaschine in der Suchleiste oder beim Starten des Browsers verwenden. In den verschiedenen Internetbrowsern können wir die eigene Standardsuchmaschine ganz einfach ändern. Bei welchem Internetbrowser wollen wir denn die Einstellungen ändern?